Gerade hatte ich meinen ersten Turn rund um Rügen auf einer Segelyacht gemacht und war jetzt nicht mehr zu bremsen. Also setzte ich mich in mein Auto und machte mich auf den Weg nach Stavoren. ans Eiseln. Am nächsten Morgen startete ich meine ersten Versuche, etwas in die Kamera zu sagen. Ich erspare euch das jetzt mal. Mir war vorerst einmal nach Kaffee. Robert, wie fragt man denn hier nach Kaffee? Die wahrscheinlich die richtige Antwort ist, war, kann ich Kopie kopen? What? <lacht> also wenn dann, Koffee kopen. Ich hoffe, es versteht jemand. Für Success. Also ging ich erst einmal auf die Suche und erkundete dabei den Ort. Einen Kaffee habe ich übrigens trotzdem bekommen. Stavorn ist wirklich ein schöner Ort. Und der stimmte mich genau auf das ein, wofür ich hier war. Sieben Tage Segel. Und dann war es endlich soweit. Ich machte mich auf den Weg zur Marina und lernte dort die Crew für die nächsten Tage kennen. Der nächste Tag startete grau, aber auf dem Eiselmeer war richtig was los und wir segelten mit in Richtung Markum. Also man kann schon sagen, dass wir sehr motiviert waren, aber diese x yacht mussten wir an uns vorbeiziehen lassen. Aber wie es sich gehört, haben wir natürlich freundlich gewonnen. Am Abend gab es dann extrem leckere Burger zum kostenlosen Hafenkino dazu, einfach großartig. Wie geplant verließen wir am kommenden Tag Markum, um von dort aus direkt in die Schleuse einzufahren. Und für mich war das ziemlich aufregend, da es meine erste Schleusenfahrt war. Dann lag die Nordsee vor uns. Unser Zielhafen für heute war Oroschild auf Texel. Hier auf Texel hatten wir nur einige wenige Stunden Zeit, denn wir planten mit der nächsten einsetzenden Flut weiter nach Almeuden zu segeln, wohlgemerkt über Nacht. Stunden später als geplant kamen wir dann endlich in Euden an. Entgegen der Vorhersage hatten wir den Wind direkt auf der Nase, so dass wir die halbe Nacht kreuzen mussten. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Naja so ist es nun mal. Aber nun ging es erstmal in die Koje. Denn so richtig geschlafen hat niemand von uns. So hier muss ich das Segelvideo unterbrechen und lade euch stattdessen zu einer Kanalfahrt ein. Ehrlich, nicht uninteressant. Wind hatten wir ohnehin nicht. Kleine Stippvisite in Amsterdam, wirklich toll. Wir mussten heute noch eine Brücke passieren und damit wir die Öffnungszeiten noch erwischen, blieb leider keine Zeit für einen kurzen Stopp. Wir hatten es geschafft und waren pünktlich zur Öffnung an der Brücke. Nachdem wir diese nun passiert hatten, lag das Markermeer vor uns. Wind war keiner da. I know you're just a noch einen Stopp in Enkhausen und von dort aus kehrten wir zurück nach Stavoren. Da der Wind ja üblicherweise ein sehr wichtiges Element beim Segeln ist, dieser aber weit und breit nicht zu spüren war, tauschten wir die Klamotten gegen die Badehose oder lehnten uns zurück. Abend beschert uns diesen Sonnenuntergang. Ist das nicht der Hammer? Hyriat erinnert mich an meinen Segelurlaub mit der Magellan in der Türkei, aber das ist ein neues Kapitel.